Oh yeah, ihr habt's richtig gelesen. AVA kommt zurück. Und ich bin hype as fuck, Leute. Im Hintergrund seht ihr ein altes Match aus 2015. Ich hab's ein wenig so weggeschnitten fürs Video hier, aber jetzt lass uns mal direkt zum Thema kommen. AVA machen, ein fucking Komplett auf Steam. Und die Entwickler haben einige wichtige Dinge verbessert, ohne das Gameplay allgemein zu verändern. Am 26. November gibt es nämlich ein Playthrough auf Steam, das ist so eine Art Close Beta. um sich dafür anzumelden, müsst ihr einfach nur auf das e mail von FA Zugriff anfragen. Ihr seht hier im Video gerade im Hintergrund, wie das gemacht wird. Und den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wie viele in diese Close Beta reinkommen, steht noch nicht ganz fest, aber es scheint eine ziemlich hohe Zahl zu werden. Also meldet euch auf jeden Fall schnell an, dann habt ihr eine gute Chance auch dabei zu sein. Die mit Abstand wichtigste Änderung in neuen AVA liegt im Skinsystem. Die schönen Skins haben nämlich jetzt die selben Stats wie die Euro-Waffen. Sprich kein Pay to Win mehr. Allerdings haben ein paar von den Waffen noch extra Munition. Das könnte sich allerdings ändern, aber hey. AVA und Pay to Win wird richtig geil, das sage ich euch. Neben der Änderung mit den Skins haben die die Server stark verbessert. Die sind jetzt bis zu dreimal so stark wie vorher. Was natürlich viel besseres Gameplay lief, beziehungsweise weniger No Wrecks, so wie wir das früher hatten. Außerdem haben sie das anti sheet geändert. Womit sie hoffentlich zukünftig das Hackerproblem stark vorbeugen können. Und mit diesen drei Änderungen ist das neue AVA auf jeden Fall sehr stark am Start. Das sind drei Dinge, die beim alten AVA sehr gestört haben. Das Pay-to-Win, die schlechten Server und eben das Hackerproblem, problem was wir jetzt hoffentlich alles im Griff bekommen werden. Zum Schluss zeige ich euch noch, welche Waffen in der dabei sind. Jede Klasse hat vier Stück, vier tolle Waffen. Der liebe Jacker, ein ava partner hat mir erlaubt, ein paar Ausschnitte aus seinem Pre-Beta-Stream einzublenden, er durfte nämlich schon testen für zwei Tage. Also lasst ihn gerne ein Follow da, den Link findet ihr in der Beschreibung, jetzt geht's zu den Waffen. Beim Pointman haben wir meine geliebte MP7, da bin ich sehr froh drüber. Außerdem die Chris Super V, bzw. Chris Super 5, ich glaube das wird 5 gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher. Außerdem die, MP SD, ja nee, die MP5 SD5, ist auch eine ganz coole Waffe, die ist gesilenced. Und zu guter Schluss noch die gute alte TPS Shotgun, bzw. FN TPS. Ist jetzt nicht meine Lieblings -Shotgun. ich hätte da lieber die Saiga gesehen, aber hey, das ist auch eine gute Shotgun. Die Riflemen unter uns werden sehr viel Spaß mit der legendären Whitehold Para haben, ja, die gute alte Para ist wieder am Start. Außerdem die beliebte AK-47, eine schöne M4 und eine L8 Rail. Die L8 Rail habe ich persönlich nie ausgetestet, also kann ich euch nicht sagen, wie die Waffe ist, aber die anderen drei Waffen... Das einfach nur top die sehr schöne Wahl für den Start. Und bei der Sniper, oder den Sniper besser gesagt, haben wir natürlich unsere geliebte FRF2. Das ist wahrscheinlich die beliebteste Sniper in ganz auf Die musste quasi da sein. Außerdem gibt es eine M... Oh, blöde kann ich reden. Eine M19. Sorry für den Schlaganfall gerade eben. Neben der M19 haben wir noch die gute alte Ballista und eine Dreadnought, die alte Semi-Sniper. Die semi Noobs unter uns. Hehe. Ich lasse euch jetzt noch den Rest vom 15 wieder abspielen. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag in der Beta. wenn nicht, dann sehen wir uns halt demnächst in den Voll-Release. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Freunde, und viel Spaß mit dem Rest von dem Video. Oh. <lacht> Thank yeah. you. Success. Operation success. Return to uh, main base.